Oh, der ist... Mann! Wusa! <lacht> Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, schneller als erwartet. Gestern habe ich noch erwähnt, dass ich Tower Tech... Mit Sicherheit mal im PvP-Modus zocke mit Chris Reality und Hoshi 82. Und ja, jetzt ist es soweit. Wir haben ganz spontan, also sehr, sehr, sehr spontan, heute einfach mal schnell mal reingeschaut und ähm, ja, ein paar Matches und ein paar Runden gezockt. Und davon ist das Gameplay jetzt auch. Und ja, wer die Kanäle nicht kennt von Hoshi 82, von ähm, Chris Reality, werde ich definitiv oben in die Infobox packen. Stehen auch unten in der Beschreibung, also schaut mal rein unseren äh, Gemeinschaftskanal, die drei Flatingos, nicht vergessen. Also, da auch mal drauf schauen. Ist alles in der Beschreibung, in der Infobox. Also, äh, ja, übers, über Abos äh, würden wir uns freuen. Und die tun euch auch nicht weh. <lacht> ja, also äh, am Ende des äh, Gameplays haben wir dann auch äh, auf dem Server gespielt, wo ein Entwickler dabei war. Und äh, ja,. Wir sind natürlich sang und klanglos untergegangen, also äh, war schon Hardcore. Aber ich habe da jetzt noch nicht so viel Zeit drin verbracht in dem Game. Und äh, von daher, ja, da muss man erstmal mal ein bisschen auch warm werden und äh, ja, sich dran gewöhnen. Also ich hatte oft das Gesch Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht getroffen werden konnte von vorne. Weil ich so positioniert war, dass ich eigentlich gut versteckt war hinter dem Tower. Wurde dann trotzdem getroffen und ja, wie bei allen Online-Spielen hat man dann das Gefühl, boah, das kann nicht sein, mich konnte keiner treffen und ja ist es ein Bug und, äh, ne, also so so, so kenne ich das von, von meinem Gameplay, wenn ich äh, Battlefield oder so zocke, also auf Flat, hat man immer das Gefühl, okay, da sind äh, Cheater unterwegs, aber sind teilweise einfach nur Leute, die richtig gut sind und, ja, man selbst sieht ja nicht wirklich, äh, wie man da gerade am Tower da hängt und äh, ob da irgendwie die Waffe rausguckt, weil die Waffe ist auch Hitzone und, äh, ja, Kopf und so weiter ist natürlich auch Hitzone und, ja, wenn da irgendwie was rausguckt, ja, dann wird man halt getroffen, ne? Also ich hatte das Gefühl, ich glaube der Chris auch, dass äh, man teilweise nicht getroffen werden kann, aber äh, ja, man wurde trotzdem abgeknallt. Gut, ist halt so. Nichtsdestotrotz macht mir das Game einfach mega viel Spaß und ich freue mich auf die äh, nächsten Runden. Und äh, ich habe auch angedacht, nächste Woche irgendwann mal spontan irgendwie einen Livestream zu machen. Wo ich dann einfach einen Raum eröffne und ja, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann äh, meldet euch doch einfach mal, schreibt unter die Kommentare, ob ihr gerne dabei wärt und äh, ja, dann schauen wir mal, ob wir so einen kompletten Server mal voll kriegen und ja, wir dann einfach mal zusammen so ein bisschen eine Runde zocken. Würde mich echt freuen. Also wer gerne dabei sein möchte, einfach unter die Kommentare schreiben. Gut. Ich brauche gar nicht mehr so viel erzählen. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Gameplay. Tupac gegen weil Bot. Äh, Tupac mit Bot gegen Hoshi und Chris, hat gibt nix. <lacht> Vielleicht ist ja der Bot gut. Nee, nee. Oh, jetzt höre ich Hoshi nicht mehr doppelt. Ich habe seinen Rülpsen Ja, mal Weil der gerülpst hat. Der hat das dadurch Was? deaktiviert, weißt du? Ne? Ja. Nee, jetzt geht's. Super, Hoshi. Three. Wie geht das? Two. Muss ich machen? Keine Ahnung, wa? Team most Hä? Warum geht das jetzt nicht mehr, bin ich... Ich bin hier irgendwo ganz woanders gelandet. Hä? Team Fire ich konnte gerade nicht mehr diese Peitsche machen, okay. Team Fire. Och, nee, ey. <lacht> team das ist so, so klar, bei so Spielen lose ich immer ab. Echt? Immer. Fängt ja gut an hier. <lacht> ja, ja. Na ja, komm! Neee! Nee. Hoshi, bei dir alles gut? Oh, geht so. Gott. Ach, scheiße! Habe ich zu spät gesehen. Ja, das ist auch so klar, wo ich hinter der Säule stehe und trotzdem getroffen werde. Ja, das habe ich gerade auch gehabt. Aber viele Schüsse brauchst du nicht, um down zu gehen, ne? Nee. Alter, das konnte gerade nicht sein. Das ist wieder so ein Raid-Spiel, echt. Yes. Sehr gut. Kann sich auch heilen, ne? Wie denn? So. Na, mit so. <lacht> ich habe dich gerade geheilt. Ja, Ach genau so. wie du die Peitsche machst. Halt nur auch Spieler halten. Ah, okay. Alles klar. Dankeschön. Hoshi kennt sich schon wieder aus hier. Ja. Och! Okay. What ja, ich, Ist das schlimmer wie Rocket League? <lacht> <lacht> nee, es gibt nichts Schlimmeres als Rocket League. <lacht> nee, das kann. das kann nicht sein. Echt, das war ja auch ich, nicht Chris. Ja Hunde, ey. Von hier aus konnte mich echt keiner kriegen von euch, das ist irgendwie seltsam. Also als ich gegen Computer gespielt habe, sah das irgendwie anders aus. Oh, ich hab dich geheilt, Kumpel. Ja, kannst du sehen. Scheiße. Du kannst auch die Deckung kaputt schießen, ne? So, okay. Die Pistole zählt auch als Hitbox. Also, wenn du deine Waffe raushältst und dann auf die Lücke. Ja. Ich will jetzt mal gucken, wo ist denn der Spack? Oh, ey! Ich habe nicht rausgeguckt gerade. Ist meine Figur so fett oder was? Nein, das reicht auch, wenn die Pistole rauskommt. Die hatte ich gerade verschränkt. Oh, Mann. Hast natürlich keine Chance. Oh. Das gefällt mir. Ist cool, ist ein cooles Game. Ich dachte alle müssten bestätigen jetzt hier. <lacht> keine Ahnung. Ach, jetzt müssen wir gegen Hoshi spielen, Tupac. Scheinbar ja. Da habe ich doch keine Chance jetzt. Ja, ja, ja, ja, ja. Auf rumzulügen zu lügen, ja. <lacht> Sehr schön. Oh, Scheiße, hatte er mich erwischt. <lacht> Macht eigentlich schon Spaß, ne? Ja. Also ich find's jetzt ist wie das MOBA-Game. Definitiv. Wow, von wo kam der? Hoshi oh, cheatet bestimmt. Ich vermute auch. Wie immer. Der ist ja immer auf solchen Seiten unterwegs. Ja, ja. Ach, nö! Das ist ziemlich groß, man muss erst mal gucken, wo, wo ist immer der Gegner, ne? Ja. Das Problem ist auch, mein Fuckwort heilt mich nicht. Ice, one player. Och, da. Ich hab dich doch auch erwähnt, Roshi, oder? ein bisschen hab ich immer noch. <lacht> Lass mich in Ruhe. <lacht> Hilfe! Tupac, heil mich mal bitte. Ich halte dich auch mal. Geht nicht. Ja. <lacht> Weg ist das war jetzt mega! Oh, heil mich! Ich heil dich auch! Bam, weg! <lacht> Geil. Okay. Oh, der, Bot ist, der Bot schießt auch ganz gut, ey. Ey, das gibt's doch <lacht> nicht. Boah, ey, wie kann man denn auf so einer Entfernung treffen, das geht gar nicht. Hoshi, was hast du denn für ein Programm, Laufen? Ah, unglaublich, ey, der Hoshi. die VR. <lacht> ja, ja. VR. Sehr schön Oh, der ist... Mann! Wusa Das ist echt ein Aus Ausrastspiel, glaube ich ja. ja, ja Das wird noch richtig heftig werden Oh, oh, oh, oh, oh, oh, scheiße Hilfe. Sehr schön. Ich, ich sehe nicht einen Hoshi. Ich auch nicht. Da hat er mich auch schon erwischt, ey. Du merkst, er hat schon ein paar Stunden gespielt. Wow, ein paar Stunden. Ja, genau. du ich hast tagelang auch, gespielt. Alles, gespielt <lacht> ja, ja, ja. Ich habe gehört, er hat sogar 24 Stunden darin verbracht. Echt? Ja. ja, ja, der hat ein YouTube-Video dazu gemacht. 24 Stunden Tower Tag. <lacht> Am Freitag kommt ja natürlich auch ein tolles Spiel raus, ne? Der Motor-Simulator 3000. <lacht> nee. C&C. &C. Oh, so schnell ist man C &C down. C&C-Fräse. Hä? Huh? C&C-Fräse. Genau. Wir haben gewonnen, Chris. Echt? Oh, aber es war knapp, ne? Ja, ja, 17, 18, guck mal. Ja, die Zeit war halt um. 13 Kills habe ich, wow. Sehr geil. Alter, hast ist gerade noch nicht geschossen. Aber ich muss mir definitiv so einen Turm in, ins Zimmer stellen, ne? <lacht> also, da müsste es auch noch so einen 3D-Drucker-Pfeil äh, äh, ja, geben genau. für den Turm. <lacht> das das ist eine 1000 gute Idee. Also, mit der Pimax sieht es wunderschön aus. Mit der Index auch. Mit der Index auch, ihr wollt gerade sagen. <lacht> <lacht> Alter, da wollte ich hin. Alter, nimm mir die. Das ist auch natürlich scheiße mit den Türmen, ne? Wow, wow, oh Gott, ne, da kam gerade von drei Seiten. Das war. Äh das ist natürlich mega, ne? Ja. Ich krieg's von beiden Seiten. Ey, wenn da links und rechts abkriegst, das ist ja Wahnsinn. Ja, da oben. Oh, ja, Das ist da oben so eine so richtige Camper-Position. Also, da sitzen die meisten auch immer. Echt? Arschlöcher, oh, ja. Alles okay, alles. ich bin down. Ich, da oben. ich stand oben gerade. Ich <lacht> Camp jetzt auch oben vom kleinen, feuchtfröhlichen fröhlichen Spritzgebäcke. <lacht> Spritz jetzt geht doch! Meine Fresse! machen wir rein, scheiß Schuss, ey. Du bist ja da oben, Maschi, oder? Junge, es hat einen Fight hier. Nein, ey. Ich krass, wir können die machen. Okay, okay. Oh. Ey, einmal ein bisschen nach links gegangen, schon schon in der Trefferzone und down. Oh, äh, ja, läuft. Das ist aber von allen Seiten, ne? Ja, heftig. Och, ich hab gerade den Turm geholt, bin ich down. Läuft. Double Kill. Ja ja, deine Mutter ist ein Double Kill. Ja, die Kill, die richtig kill, Double. <lacht> das, ist, oh, das ist wieder so richtig Spiel für Hoshi hier. Wir auch nicht. Geh doch mal down, ey. Das kann doch nicht sein. Er ja, ist ein scheiß Schutzschild davor. Wie kann oh, ich nicht ganz aus, das? Ist zwischen ist Junge. Ach, sei ruhig. Aber hier, ihr Ficker, ey. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist so ein verbuggtes Spiel. Ah oh Mann, ich war schon lange wieder von der Plattform runter, ey. Ja, ja. Bullshit. Also, es ist natürlich doof, dass auf die Plattform immer nur einer drauf kann, ne? Das wäre natürlich cool, wenn da auch zwei Leute drauf können, ne? Ja, ja. Endlich, ey. Leck mich doch am Arsch. Ich bin down. Double-Ko, okay. Oh Mann ey, ich swap nicht, wo die stehen die Arschlöcher, ey. Arschlöcher <lacht> Oh, das wird eine Aufnahme, du. Du <lacht> versteckst dich <lacht> hinter dem hinter Ding, die treffen dich trotzdem. Also.. Ich knall den unten noch ab, der kann doch nichts mehr haben. Seid ihr dämlich oder was? Alter, von allen Seiten hier. Ey, hier aus solchen. Das, das ist doch so ein Kackspiel, ganz ehrlich. <lacht> das ist so ein Kackspiel. Also, ja, so ich stand ist, dahinter? ich konnte er mich schon wieder treffen? Ist, ja, so manchmal. Aber das hat man halt bei jedem Online-Spiel, so dass man so denkt: ah, Das kann doch gar nicht sein, was hier gerade passiert ist. Ne? Das ist so unbalanced, also Wahnsinn. Das so, du Bassack ist jetzt einfach cool, ey. Okay, da komme ich nicht hin. Ich schieße 5000 Dinge auf die drauf, die schießen mich einmal an äh, mit einem Kratzer und ich bin tot. Ja. Also ganz ehrlich. <lacht> Ach, das ist wieder so richtig schönes Rage. Macht ja auch mal. Ich, ich finde, man ist eigentlich hinter der, hinter dem Ding und wird trotzdem immer von vorne irgendwo getroffen. Genau, das meine ich ja. Also irgendwie. Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. So...